Hallo zusammen, mein Name ist Reza Raffi und mache Lehr Lehre als Formbauer bei Firma Honegger Forming. Und ich nehme euch jetzt mit um die zu meiner Arbeitsarbeit. Meine Eltern denken, dass ich den ganzen Tag im Wechselstaat nur mit dem Holz arbeite. Viel mehr arbeite ich aber auch mit Kunststoff. Was ich sehr gerne in meiner Lehre mache, ist mit CAD-Programm unterschiedliche Modelle konstruieren. Aber was ich am liebsten mache, ist, diese Modelle nachher herstellen. drei Wörter, die Lehre als Formbauer beschreibt, sind technisches Verständnis, handwerkliches Geschick und Brita am Arbeiten. Und falls du dich angesprochen fühlst, dann komm an das WSG zum Messerstand von Formbauer.